Du oh. gucken ist scheiße. Du gehst ja mehr mit, als wenn du da live dabei bist. Ja, das stimmt. Okay, gut gemacht. Ah! Scheiße! <lacht> Hätte ich mal nichts gesagt. <lacht> das, ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein Ding für einen Highlight-Clip. Gut gemacht, tot. <lacht> Geil so Mann, äh, scheiße ja aber das das Match war doch schon ja, mal deutlich